Willkommen zum kleinen 1 1 der Kostenrechnung. Zum Ende unseres Kurses wollen wir noch einen Blick auf die Investitionsrechnung werfen. Die Investitionsrechnung gehört nicht mehr zur klassischen Kostenrechnung. Sie ist zukunftsorientiert, daher sind ihre Zahlen alle mehr oder weniger mit Unsicherheit behaftet. Und ihre zentrale Frage lautet, wie können wir die Vorteilhaftigkeit einer Investition schon jetzt in Zahlen fassen? Eine Investition ist eine Umschichtung des Vermögens, ein Aktivtausch, wenn wir zum Beispiel eine Verpackungsanlage kaufen, wird unser Umlaufvermögen geringer, unser Anlagevermögen entsprechend größer. Die Investitionsrechnung befasst sich jetzt damit, ob die Investition überhaupt vorteilhaft ist und wenn ja, wie wir die Alternativen bewerten. In unserem Beispiel könnten wir in einen Halbautomaten investieren oder in einen teureren Vollautomaten. In jedem Fall haben wir zunächst eine nicht unerhebliche Investitionsauszahlung. Nach einer geplanten Nutzungsdauer von fünf Jahren können wir die Automaten zu einem Liquidationserlös veräußern. In der Investitionsrechnung stellen wir nun alle Ein- und Auszahlungen, die mit der Investition im Zusammenhang stehen, gegenüber. Zu den positiven Strömungsgrößen gehören vor allem die mit der Investition erwirtschafteten Umsätze, zu den negativen Strömungsgrößen gehören mit der Investition verbundenen laufenden Auszahlungen. Wenn wir die mit der Investition verbundenen jährlichen Auszahlungen saldieren, können wir eine Zahlungsreihe für die Investition aufstellen. Diese beinhaltet am Anfang die Investitionsauszahlung, danach die Rückflüsse in den Nutzungsjahren und am Ende der Liquidationserlös. In einem Koordinatensystem, in dem die Zeit als x-Achse Einzahlungen als positive x-Werte und Auszahlungen als negative x-Werte aufgetragen sind, sieht das wie folgt aus. Auf die Investitionsauszahlung zum Zeitpunkt 0 folgen die Rückflüsse in den verschiedenen Jahren und am Ende der Liquidationserlös. Die Investitionsrechnung versucht nun aus diesem Zahlenmaterial ein Vorteilhaftigkeitskriterium für die Investition zu errechnen. Eine Zahl, die angibt, ob die Investition vorteilhaft ist, und wie vorteilhaft die Investition ist. Wir unterscheiden dabei zwischen statischer und dynamischer Investitionsrechnung. In der statischen Investitionsrechnung spielt es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt eine Ein- oder Auszahlung erfolgt. Die Inflation wird hier nicht berücksichtigt. Ein Euro ist in fünf Jahren genauso viel wert wie heute. Innerhalb der statischen Investitionsrechnung gibt es verschiedene Messgrößen für die Vorteilhaftigkeit, wir können die Kosten der Investition vergleichen, den Gewinn, der mit der Investition zusammenhängt, vergleichen, wir können die Rentabilität vergleichen und die Amortisationszeit. Im einfachsten Fall vergleichen wir also die Kosten, die bei verschiedenen Investitionsalternativen auftreten. Insbesondere sind dabei die kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen relevant. Die kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich, wenn man die Differenz aus Anschaffungskosten und Restwert auf die Nutzungsdauer umlegt. Die kalkulatorischen Zinsen ergeben sich aus dem mittleren gebundenen Kapital, welches man erhalten kann, wenn man die Anschaffungskosten und den Restwert addiert und durch 2 dividiert. Für unser Beispiel des Halbautomaten ergibt sich ein jährlicher Wertverlust von 100.000 Euro, ein mittleres gebundenes Kapital von 400.000 Euro, bei einem kalkulatorischen Zinssatz von 10% erhalten wir kalkulatorische Zinsen von 40.000 € pro Jahr. Demgegenüber hätte der Vollautomat einen jährlichen Wertverlust von 160.000 Euro. Bei einem mittleren gebundenen Kapital von 600.000 € ergeben sich kalkulatorische Zinsen in Höhe von 60.000 Euro pro Jahr. Wenn wir zu diesen jährlichen Fixkosten noch die jeweiligen variablen Kosten der Investition addieren, erhalten wir die Gesamtkosten. In einem Kostenvergleich ist der Halbautomat vorteilhafter. Er verursacht die geringeren Kosten. Wir können die Kosten auch mit den Leistungen verrechnen. Erhalten wir den möglicherweise erzielten Gewinn. Auch nach der Gewinnvergleichsrechnung ist der Halbautomat vorteilhafter. Alternativ können wir auch eine Gewinnvergleichsrechnung ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen durchführen. Eine übliche Größe in der Investitionsrechnung ist die Amortisationszeit oder Payoffzeit. zeit hier fragt man sich, nach welcher Zeit die Anschaffungskosten durch den durchschnittlichen Kapitalrückfluss ausgeglichen werden. Wir dividieren im einfachsten Fall die Investitionsauszahlung durch den Cashflow und sehen, dass der Halbautomat sich nach 2,6 Jahren schon amortisiert hat, während der Vollautomat für die Amortisation 3,3 Jahre braucht. Die Amortisationszeit etwa des Vollautomaten kann man auch sehr schön in ein Balkendiagramm darstellen. Wir starten mit dem roten Balken der Investitionsauszahlung. Im Laufe der Zeit kompensieren die Rückflüsse immer mehr von der Investitionsauszahlung und nach etwas mehr als drei Jahren haben wir die Amortisationszeit erreicht. Eine weitere Größe der Vorteilhaftigkeit ist die zu erwartende Rentabilität. Hier dividieren wir den Gewinn ohne kalkulatorische Zinsen durch den durchschnittlichen Kapitaleinsatz. Im einfachsten Fall können wir also den erwarteten Gewinn durch die Investitionsauszahlung dividieren, erhalten eine Rentabilität, ein Return on Invest, von 23,1% für den Halbautomaten und von 14% für den Vollautomaten. Wir vergleichen die Rentabilität mit den Zinsen am Kapitalmarkt. Der Halbautomat ist auf jeden Fall vorteilhafter.